Hey Freunde, nicht von warum das Video so lang ist. Ähm, ich wollte eigentlich am Anfang so einen Vlog machen, aber man kann ehrlich gesagt keinen Vlog aus einem siebentägigen. Hey, ich dokumentiere alles, wirklich alles, was in meiner Operation so verlaufen ist und sowas. Ähm, und deswegen, also, wenn ihr Lust habt auf so ein Video, wo ich einfach alles dokumentiere, lalalala, ähm, mich einfach mit meiner Narkose filmen und sowas, dafür Leute das Video gedacht und ähm, also war jetzt nicht in meiner typischen 10 Minuten Vlogs mit und Zeitraffer etc. So es wird es nicht geben. Äh, es wird einfach so, so eine Mini-Doku sozusagen, wie mein Tag, also, wie es mir einfach gegenüber die Woche verteilt mit meiner Weißer operation und allem drum und dran. Außerdem, es wird im Video Blut zu sehen sein. Das heißt, falls jemand kein Blut sehen kann, nicht anklicken. Es ähm, war eine Weißer Zahn-OP, wird auch Blut im Mund geben. Oder im Video zu sehen sein, wie es Blut im Mund ist. Blut äh, auf Kleidungsstücken, das aus der Nase. Also wer Blut nicht sehen kann, äh, nicht anklicken. Und jetzt, genau Spaß mit dem Video oder sowas. Wie oh, kommt Wow. Es ist 5.30 Uhr. Ähm, ich habe jetzt gerade mal 3 Stunden geschlafen. Ich bin trotzdem hellwach, der, Und ich kann einfach nicht ich bin Ich habe jetzt Fenster aufgemacht. Das ist bei uns im Zimmer gerade einfach 28 Grad. Kaltes Wasser getrunken und. Oh fuck, ich bin einfach mies hellwach, der, What the fuck? Ich will nur noch mal schlafen. Okay, du Stress, Stress, scheiße, scheiße, scheiße. scheiße. Äh, ich bin ja heute, wie gesagt, äh, um 5 Uhr morgens wieder aufgewacht, ne? Und äh, anscheinend war ich danach wieder so eingenickt, dass ich meinen äh, Wecker verschlafen habe. Meinen richtigen Wecker. Und meine Mutter dachte, ich dachte, die weckt mich normalerweise, weil die weckt mich mit dem Handy aufwecken. Und Problem ist, wir waren gerade die Einzigen zu Hause. Meine Schwester hat sich nicht störenmodus an. Ich habe nicht störenmodus an. Mein Stiefvater sprint gerade zu uns zu Hause, reißt bei uns die Tür auf, weckt uns beide auf. Wir haben. Keine, wir haben eine halbe Stunde und wir müssen da noch hinfahren, ankommen, alles besprechen, ne? Fuck! Mann, ich habe mir gerade Ohren geholt, aber ich kann auch kein Ohren jetzt, weil also ich hab mein schon geputzt. Fuck! Okay, ich habe gehört man muss irgendwie Labelle noch nutzen Ist ja richtig praktisch. Scheiße, Mann, ich habe hab voll vergessen, Leute, alles zu so machen. Scheiße. Ja, ich habe mich nicht informiert, mir gar nichts gemacht. Das heißt, ich geh jetzt, ich geh jetzt einfach... Ja, mit dem Vorwissen muss meine Zähne gleich hier aufgeschnipselt werden. Und dann gesucht werden die bei einer Minecraft Treasure Map und Labello. Mehr ne, weiß ich nicht. Fuck. Meine Maske riecht nach Kotze. Auf jeden Fall sind so, meine letzten letzte Stunden, wo ich das machen kann. Jetzt mussten wir raus. Zwei Stunden später. Nehmen Sie auf? Ja. Okay, äh, was also, haben wir denn hier? Ich dachte, ich habe Wasser im Mund, aber es ist mir richtig so angesprochen und ich weiß was zu messen. Äh, egal, ich glaube, ich weiß es nicht. Ich habe mich jetzt auch aufholen. Genau. Oh, okay. Und ein Dank an die beiden Ärzte, die mich da ran gemacht haben. Oh, okay. Jetzt habe du gesehen, wo wir ganz leise, über Regen können. Ich fühlte mich auch dass ich oben irgendwas im Mund ist. Ganz, ganz cool nicht. Hey, wie schönste Frage. Frage, warum was alles los ist. Meine Lippe ist ja richtig... Hä? Mein Kindspiel, so ich kann so eine Box bekommen und ich kann so eine Zelle bekommen und ich würde es nicht spielen. Also ich will meinen Hund nicht, aber ich keine Angst haben vor weiter. Ich habe gar nichts gespürt, ich habe ein bisschen auch und zu ein bisschen mehr Aber ansonsten war alles komplett ruhig, wirklich komplett. Und ich nehme jetzt gerade, oh Mann. ich nehme gerade auf. ich So, ich kann mal laufen, ich habe auch mal eine Blutwurst auf hier. Mein Mein Fett an. ich ganz toll. Also ja. Wir haben gesagt, Ich wir machen das raus. Und war schon fast fertig. Und ich dachte, wir sind immer noch am ganzen Ich muss jetzt schnell. Ich glaube, müssen mal so und also ich war ja bei wenn ich Augen aufmache, konnte ich alles miterleben, ne? als ich Augen geschlossen habe, sowas von meinem eigenen Film. Ich hatte meine Lieblingsferien gemacht ich dachte so, ich habe meine, äh, ich, will nicht ich war voll in meinem Film. Und mir ist scheißegal, was zu machen. Ich war da, ich war da, mir ist es scheißegal, was zu machen. Es war richtig also Gott, ich kann nicht von einer Polokopie aus. Es ist nur ein bisschen, wirklich ein bisschen ab und zu sehen Aber also die manche Zeit, wie ich in der heutigen Zeit, ist einfach nur hey Und du auch Augen auf und was auch, sie und machen. Und du machst Augen zu. und waren einfach Kinofilme. Das ist echt krass, ja. Das ist so komisch, ich sehe das nicht. Und hier schon, aber hier, das ist ganz normal. Aber es fühlt sich richtig dick an, es fühlt hinten mein Händenbleiben hier Wow. Es fühlt sich so cool um, uh, an. <laughs> an, <laughs> Ich höre die Kreise, meine Finger, meine Finger, ich höre das nicht. Ich höre sie an, ich höre sie mit Musik, Kreise. Ich kann auch nicht sagen, ne? Und wenn ich meinen Kopf neige, machen wir die Köpfe so also, hin. wenn ich meinen Kopf neige, so, wird mein ganzes Köpfe schindelig. Das ist ganz halt dummisch. Ich kann meine Lippen saugen. Hä? Ich habe so eine Farbe geführt. <lacht> Hä? auch nicht gut, ich nehme gerade meine, meine, meine Gedanken gerade auch ganz, ganz ist. Aber ohne Leute, ich sage nicht ganz schwierig, weil ich Feuer am Film. voll cool eigentlich. Wow. Ich habe hab nur 50 Prozent. Äh, Du fühlst die vom Pose, die Augen zu und schottelst mich mal vor dem anderen Film, ey. Ich, ich. <lacht> Man sagt ja ungefähr eine Stunde. Aber das war ja keine Stunde. Ja, das kommt ja immer noch an. die sagen ja auch ungefähr. Vor ein 30 Minuten oder sowas. Ein bisschen mehr. Äh? Ja? Ja. Die waren nur vor wie 10 Minuten. Ja. Okay. Hmm. Mama. Yes. Mama. To to oh uh so habe gerade Ja, was piece Ich habe Ich ganz und die haben mir einen Schuss gegeben, okay. Und ich dachte, okay, über ganz normal. Und dann ging es rein. Aber ich dachte, oh ja, ich lache. Ja. Ich bin nicht. Irgendwie ist es so. Ich habe eine alte Kassenkameradin getroffen. Die macht die ja auch... Hey, wer denn? Hm. Nein. Hi. Ich sehe gerade über dich. Ja, ist alles schlecht. Nee, auf jeden Fall war es voll cool. Ich hab nicht in den Augen gemacht. Hast du wehgetan? Nein. Es war voll so, ah, Aber hat echt wehgetan. Die haben mir alles so gemacht. Ich dachte, es wären so viele Leute bei mir, weil ich meine Augen nur, als nicht habe, weil die, weil die ich mich konzentriert ich habe die ganze Zeit mit zwei Personen, aber ich dachte, es ist schön. Und dann weißt du, als Zeitstoff macht die Augen gut, weil meine Augen so farben, ich bin einig, das ist was ich nicht krass. <lacht> Wege, wege, wege. Oh, ich kann meine eigenen Lippen mit Ah! gesagt, du einfach die Maske abnehmen und hinlegen. Ja! Hä? Ja. ja, hat sie doch gerade gesagt. Einfach halt nicht vorbei. Jetzt fällt der so um. Jetzt gucken. Mach mal so, gescheit. Ja, dann. Ja. Mhm. Man sieht das Pinguin, aber ja. Also, ich kaufe ein Pinguin. Pinguin. Auf jeden Fall. Ja, ich bin Fall. Das ist cool. Ich Oh, so gut. Ey Leute, der das ist so auf. auf. dann Ja. Doch, so, Freunde, Tuffer sind draußen. Nee, Ciao. ähm, der hat auf ihren Namen steht, okay? er redet so auf die, okay? Denken wir, haha, ja, cool, kommt bekannt von, ne? Ähm, da meinte die dann so, ich kenn dich doch von irgendwo her, ne? Ähm, da meinte ich dann so, keine Ahnung, meinte die dann so, kommst du vom Johannes Kindergarten? Ich so, ähm, nein. Ich schau noch nochmal an. Dann kommt das von der Westratzgrundschule, die so, ja. Ich so, oh, dann bist du, dass du die mich die ganze blauaugen genannt hat. Ich hab die früher so gehasst, ne? Ich hab die so gehasst als kleines Kind früher. Ich hab die früher voll gehasst. Und, und jetzt ist sie daneben. Die ist nicht älter. Oder? Ja, die ist zwei Jahre älter als ich geworden mein bin die macht im ersten Ausbildungswoch ich kann ich kann nicht reden schau <lacht> mal jetzt fass mal an ich wusste ja gar nichts ne <lacht> auf jeden Fall du hast die Chance im Restaurant ne auf jeden Fall weißt du ich habe die als kleines Kind früh gehasst und dann sehe ich die einfach endlich nach so 5 Jahren weil die ich zu Zeit ich in der 7. war ich halt ausgegangen halt, ne? Also als ich ein Jahr, kam ich von draußen, ne? Und dann sehe ich die plötzlich hier und die hat mir auch die Spritze gegeben. Das ist so abgefahren. Eine gute ja, die war echt gut. Ich, ey, ich muss aufpassen, die man mit Tungen Man begegnet sich immer zweimal im Leben, ne? Mhm. Und so, wenn du ihm etwas Schlimmes dann würde ich die Spritze abnehmen oder nicht da. Hm. <lacht> Alter, ja. du musst echt aufpassen beim Ächten, beim Reden. Was? Ich führe meine Zunge nicht. Willst du da Oh, oh, das ist alles so ein Blut! Ich äh. <lacht> sag's, nur, Ich Das heißt, weil wir OP-Ding immer viel, viel einfacher als gedacht haben. Und ohne es halt so viel Glück, dass es. Oh nein! Das ist nur der Müller. Das ist die Müller. Das ist die <lacht> <lacht> ich versuche mal normal zu trinken, okay? Oh, oh, oh. <lacht> hey, du ja, ich weiß. Weiß ich nicht. Ich muss auch ist das? Weiß Ich, ich glaube das hat der meisten nicht <lacht> Okay, ja. wir... Okay, müssen... Wo ist meine <lacht> Okay, Leute. Ich versuche jetzt mal Wache zu trinken. Let's go. Hör auf, hör auf. Ich kann nichts anderes mit dem Krammer Wasser rein, stopp und raus. Wir ohne Wissen, aber halt ohne Wissen so, der, der hat mit einguckt, da so... die oh. <lacht> kann Boah, Du wirst gleich kopf. Er kann Mund nicht aufmachen, ne? Ich hab aber mit. versuch mal den Mund aufzumachen. Well, getting me. getting. Oh, yeah. Folgendes, wie ist die Operation vergangen? Ich komme rein in die Operationssaal, da wo ich gerade die Mikrofon gesehen habe. Äh, ich habe bei mir Spritzen, verspritzt, ne? War ich dann da, äh, wir haben reingegangen, die haben ja also, was da, was für eine Kohle du haben willst, die haben die mich gegeben, habe ich hier reinkommen halt in das Ding, äh, man spritzt und so ein Dosierungsding, ja. Dann meinte ich so, oh fuck, geht ihr meinen Arm und macht zack und dann hatten wir immer ein gutes Gesetz mit angefriert. Da war ich dann so, oh ja, dann sind wir jetzt wirklich und so, mhm, cool. Und hat sich angefühlt wie ein entspannter Schlaf. Also im Grunde war das einfach nur ein, ich schau mal so, äh, alles was sie machen, das spürst du, okay? Aber in einer anderen Art. Du hörst es, du siehst es und du spürst leichte Vibrierungen überall. Also, ne? Du hörst ein bisschen, ne? aber du spürst nicht, wie der Bohrer in den Zahnfass reingeht. Und äh, die haben da mit Fäden alles gemacht und sowas. Also es gab, okay, muss schon sagen, es gab ein paar Momente. Und ich dachte so, ah ah fuck fuck fuck fuck ah, fach, fach, fach, fach, fach, ah oh. ich bin echt schmerzhaft finde ich muss man schon sagen. So, okay? Und äh, es gab heute nur 2-3 Momente, wo es ein bisschen weh hat. Aber das war einfach krassbar, es war nicht schlimm. Ansonsten, war es die ganze fucking Zeit einfach nur Me-Time. Ich lag da so am Mund auf und so ich habe nichts gemacht mein ding ist mit dem blutding da war mir doch im arm ich lag da komplett still ich habe nichts mehr ich habe meinen körper nicht gespürt, in ich meinem mund auf ah, zu mh. Aber ich ja cool ich war so ich war so halt wie als würde ich gerade mit einer anderen person sprechen ich mache augen zu ich sehe farben ich, äh, ich konnte alles wirklich krass ähm, visualisieren also, ich hatte da immer ein Bücherprojekt nachgeplant, wie ich das machen wollte Ich hatte, wo ich, ehrlich gesagt, keinen Plan, was ich gemacht habe, ja Aber ich war dann so, okay, ich bin so, ah, okay, die machen, okay, die bohren, die bohren, die bohren, ja, okay, mhm mm Okay, mhm, mm okay, tschüss Ja, ja, ja, okay, macht, okay, gut Die haben halt immer gesagt, was ich halt machen, ne, die haben mich was machen wollen Ich fragte und, wie weit sind wir schon? Die so, ja, Zeit, Zähne sind schon draußen. Und ich habe die halt gar nicht gesehen, weil ich einfach so immer im Film war. Ich war mit meinen Augen zu, habe an meinen ganzen Stuff gedacht, den ich noch machen muss. Und dann tun mir die Zähne richtig gar nicht gespürt, machen die die raus. Und ich so, oh, die sind schon draußen, krass, okay. Dann muss man die unteren raus tun. Dann ich so, okay, im Mund auch, dann machen die so bild, bild, zack, zack, zack, zahlen raus. Ich so, und die waren auch so, ja, wir müssen doch noch zunehmen. Ich so, was? Also haben die im Zeit wieder, wieder zwei Szenen rausgetan und einen schon zu gehen, noch das letzte Zug. Aber ich so, okay, dann mache ich Augen nicht mehr zu. Also das Augen zu machen war wie so ein Nickerchen, dem man bewusst erlebt. Also warst du so, Augen zu, du hörst alles, siehst alles, aber warst voll fokussiert in deinen eigenen Sachen. Das war echt krass. Auf jeden Fall äh, den rausgenommen. Dann meinten die, so gut, sind fertig, dann gehen die alle weg. Dann meinten die, so gut, dann, ähm. Ich so, Kann ich jetzt abgeholt werden? Wer kann abgeholt werden, ne? Ich dann so, ja, okay, kein Problem, ne? Okay, das ist so krass, ne? Da die, ich dann so, ja, okay, kein Problem. Ähm. Dann meinten die, äh, Gehküsten, Aufwacher, und ich komme jetzt wieder. Dann da meinten die, dann eigentlich halt so, ich sollte mich, äh, hinhocken, auf einen Stuhl, und dann aufstehen, weil die meine, vier Patienten ne, fallen instant hin, die machen mm, Und ich so, zack, stehe auf und wie halt jetzt der Penguin marsch da bum bum man sich so komplett normal so Legt man da hin, ladalala, la, füllen die ganze, die ganze Scheiße, die ich hier gerade aufgenommen habe Und, ähm, gehen wir auch noch raum da war richtig dunkel, richtig chillig ich dachte, komm, du, schlafen ein bisschen. Mach die Augen zu, wach dann wieder auf, oder wenn man sich nicht mal vor der und mit dem Ersten alles besprecht, okay? Das ist so krass, ich fühle gar nicht mehr. Ich habe ein Gefühl, ich könnte jeden Moment einfach ersticken. Ich hätte ganz, also, zu sicher waren, die sind richtig schwerer Kiefer. Ähm, ja. Ich werde aufgewählt und fertig. Also in der ganzen Portion, so einfach nur ja, ein bisschen Pixie da, ein bisschen, bisschen sie da, am großen Ganzen einfach Augen zu machen. Ich sehe da alles einfach einfach überlegen, was ihr planen wollt, lalala, einfach überlegen, was ihr planen wollt. Um irgendwas an denken, so ihr spürt nichts. Ich spürt nichts. Und ihr könnt also, Pennt ihr wieder ein, wacht dann wieder auf. Also ihr sagt sagen ihr pennt ist mit dem sinne von party effekt gehört nichts mehr ich kann mich nicht erinnern was sie gesagt haben aber es ist ansprechbar das ist richtig krass also du bist in deinem film hörst du nicht also du hörst aber merkst es nicht und wenn die was sagen hörst du das ist ganz komplett aber ja und dann ähm, ja, chillst du da, die machen da deine Sachen so, fertig, richtig praktisch, Digga, das ist ja wirklich, wow, wirklich, ähm, richtig viel zu viel Stress gemacht, für irgendwas, was man gar keinen Stress braucht, wirklich insane, wirklich, absolut insane, also, ja, ich gehe noch Runde immer pennen, denn, ich bin müde und ja, keine Bock rumzulaufen. rumzulaufen, wir schauen, die nächsten Tage die sind mir außen werden, hier sind meine vier Zähne, die ich rausgekommen habe. Ich dachte, man teilt sie in zwei, aber nee, das sind die. Die ja. Gut, dann sehen wir uns in Tag Tagen wieder, wie sich es so gebildet hat, weil schließlich, ähm sollte mein, mein Mund jetzt innerhalb von drei Tagen und anschwellen, ja. Das heißt, meine Lippen fühlen sich so krüchelig an. Jetzt sind die an rein. So, so ein Radiergummi, Alter. Sie fühlen sich an wie ein fucking Radiergummi. Nein, ich hab nur meine Hose, scheiße. Ich hab jetzt so schlecht, ich hab gerade so Schmerzen. <lacht> ich hab hier und hier so Schmerzen. Ich ist so nervig. <lacht> und alles kitzelt und, und tut weh und mich geht schlecht. Es ist 14.20 Uhr, meine Fresse ist nicht mehr angeschwollen, das heißt, ich spüre noch was. Ich spüre wieder was, ich habe jetzt gerade Ibuprofen und Antibiotikum genommen. Mir geht's gerade insane schlecht, okay, also. Ich bin schwindelig, mein Kopf tut weh, ich bin noch Bauchschläfer und ich kann nicht, mich nicht anfassen, was also ich alles weh tut. Ich kann auch nicht schlucken, mir tut alles weh, Digga. Es ist 16 Uhr irgendwas, äh, ich bin immer noch ein Hamster, also faktisch ein Hamster. Ähm, meine Schwellung ist vorbei, ich kann endlich nochmal reden, ähm, also halt die Beteiligung, aber meine ich. Ich konnte jetzt gerade wenigstens nochmal ein Eis essen und ein bisschen kauen. Ich kann gar nicht lachen, gar nichts. Und ähm, die Türen sind schon eingenommen. Ich muss ich noch hoffen, dass mein Bus kommt. Fuck man, Bus kommt. Oh, endlich. Alter, es pisst ja mal insane. Hey, mein Handy ist komplett nass. Ach, was mein Bus endlich mal kommt. Digga, ich bin einfach einfach nicht. Unser Bus ist gerade einfach falsch Richtung gefahren. Der fährt eigentlich, sollte eigentlich nur mein fahren, aber dann hat er vergessen. Er fährt jetzt gerade nochmal rückweg, mal zurück. Es ist 18 Uhr, ich habe äh, endlich Zugang auf Kühlpads. Mir ist gerade arschkalt, wo ich hinter einer fetten Decke bin. Und ich gehe jetzt pennen. Ciao. Update das ist es fast 21 Uhr. Ich habe gerade letzten Tabletten für den Taco gegessen. Ich habe ja getrunken. Und Backe tut hier mehr wie als. Wahre. Also hier, hier ich spreche halt hier richtig ist richtig voll und die ich nicht, weil es wahrscheinlich, wahrscheinlich na ja, auf der Seite richtig, richtig lang, lang gerade lag. Die Operation ist seit 10, so vor Stunden und ich gucke immer noch Blut aus meinem Mund. Leute, ähm, nicht schlimmer geworden. Ihr merkt, dass die Backe hier fetter als die. Ähm, ich muss jetzt wieder o o Profil also, nehmen. Also, diese Backe ist fetter. Tut doch weh. Ähm, Ich habe bloß noch Druck von irgendwie 143 zu 74 mit einem Puls von 80 oder sowas. Aber Temperatur ist noch hoch. Und hier. Ja. Das ist kalt. Es <lacht> ist zwei Morgens. Mittlerweile sieht es aus, als hätte ich. Ach so, kacke. Das ist echt nicht gesund. Ähm. Schmerzen tut nicht mehr weh. Ja. Es, äh, ne? Also keine Stärken und Schmerzen. Mein Maul blüht jetzt immer noch. Ähm, das ist ganz, ganz voll. Und ansonsten, ich kann einigermaßen essen. Ich habe schon bisschen kleine Sachen gegessen, so. Wo wir halt so klein sind. Aber das war's auch. Ähm, ansonsten, ja, mein Gesicht ist einfach am Arsch. Schweiter Wow. Ich krieg's kosten, Digga. Ach. Ähm, ja, perfekt, Digga. Gut, ähm, das sind meine Backen. Okay, man merkt, dass es, dass es zieht. Ähm, folgendes. Ich habe jetzt gerade jetzt 12 Stunden am Stück jetzt gerade geschlafen. Wir haben ein paar Mal aufgewacht, ja, aber so, nur ne, wieder eingepennt. What the fuck? Ich spanne jetzt gerade, wo ich jetzt gerade, ich hab jetzt, ich jetzt gestern, dreiviertel des Tages weggepennt. Ich habe jetzt von zwei morgens bis jetzt, jetzt 14 Uhr jetzt durchgepennt. Davor habe ich bis 22 Uhr so gepennt die ganze Zeit und... Ach so kacke, Alter, ich hab wirklich die ganze Zeit gepennt. So, meine Freunde, mich liegt hier gerade hier natürlich im Bett. Ähm, folgendes Szenario. Ähm, ich habe jetzt heute eigentlich nicht gefilmt, aber meine Backe, meine rechte Backe ist richtig rot geworden, ähm, ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ähm, und, aber ansonsten es mir gut. Ich hatte heute Morgen große Schmerzen gehabt, ich habe mein Ibuprofen rein reingezogen. reingezogen. Ansonsten habe ich jetzt gerade noch Druck, ich sehe aus wie ein Hamster. Ähm, ich habe jetzt gerade doch gerade einen Steak gegessen, mit Pommes. Ähm, am Anfang hat es ein bisschen gedauert, weil ich muss echt alles langsam kauen. Aber am Ende konnte ich einigermaßen normal kauen. Also, ähm, ja. Ganz, ganz interessant, das Thema. Dritter Tag! So, Tag 3. Äh, es ist 57 meine Backen sind noch angeschwollen, aber ich konnte heute wenigstens schon mal äh, ohne wirklich viel Schmerzen mich auf die Backen hinlegen und Probleme so. Also. Ja, aber ich sehe immer noch aus den fucking Hamster, Digga. Ja. Ich äh, gehe heute gerne auch noch zum Arzt, denn ich habe mich hier so eine komische fette, angeschwollene rote Backe. Obwohl, jetzt geht es gestern, hat man voll gesehen, dass meine Backe so runterhängt. Das war ähm, ja. echt nicht schön. So. Ähm, ich habe noch nichts vergessen zu sagen, ich werde heute noch beim Zahnarzt und schauen halt, ob es da ist eine Masse in meiner rötlich die gemeint alles okay. Ähm, ich habe gerade einen kleinen Mittagsschlaf gemacht, ich habe gerade vier Stunden geschlafen. Äh, weil ich gestern bis, I don't know, vier Uhr morgens bis sechs, geschaut habe. Ja. So Freunde, ich bin wieder. da äh, Hamster des Vertrauens. Ähm. So. Ich muss jetzt Antibiotikum nehmen. Das ist das hier nach noch profil und gegen Allergie. Ich mag mich. Außerdem dieses Conny ist so geil. Okay, beginnen mit dem Antibiotikum. Schauen wir uns wieder drauf C19. Covid-19. Ich liebe es, Tabletten aufzumachen. Fragt nicht warum. Ich liebe es. Liebsten einfach die ganze Form, die ganze Form 1 zu 1 abreißen, damit es keine Überreste hat. Das würde ich, würde ich so gern machen, Digga. das ist so fucking satisfying. Vierter Tag, so Freunde, heute ist äh, Freitag. Äh, ich hätte meine Portion am Dienstag, das heißt, wir haben jetzt im Grunde den vierten Tag und man merkt schon, äh, ich habe einen blauen Fleck bekommen. Mein Mund tut weh, also ich habe so ein Halsschmerz, Ich bin gespannt, was ich drin und habe jetzt. Außerdem muss ich gleich noch zum Anwalt gehen, denn ich hm, habe das Fahrrad genommen. Ja, egal. Alter, was geht hier ab, Digga? Okay. Ähm, mit der Backe spüre ich nichts mehr, so also man kann im Grunde da schon recht stark drücken. Ich spüre nur so einen leichten Druck. Bei der Tust doch weh, obwohl die Backe am Anfang weil die am meisten wehgetan hat. Ganz interessant. Ähm, ich gehe zum Donaubad, also zum Freibad, wenn das klappt noch mit Termin und so. Dann Hals tut, tut und so, ich hoffe, ist nicht schlimm. Ähm, ist es ist gerade oh, oh, ich hab meine Arsch <lacht> <lacht> <lacht> Ja, okay Freunde. Äh, ist es ist jetzt gerade 20 Uhr. Wir waren gerade ganz spontan im Fragt nicht ist mein Allergie, Bro. <lacht> Wir sind gerade ganz spontan hier im ähm, Freibad essen, what the fuck, Digga. Ja? Wir hatten keinen Test und wir haben, der Typ an der Station hat, hat uns einfach vordrängeln gelassen, ne? etc. damit wir ins Freibad kommen. Richtig geiler Dude und, ich muss sagen, trotz Weißer jetzt Und jetzt die Schnauze, ja. <lacht> trotz Weißer jetzt und Corona und Pollenallergie, Bro. Ich bin ja ohne Probleme. Ich dachte, ich, dachte, ich habe doch richtig Schmerzen. So, nie ohne Probleme. Vielleicht wird schon mal, keine Ahnung. Aber es war, hat es war so gut getan, einmal schwimmen zu gehen, Digga. Für letzte Mal schwimmen im Dezember 2019. In dem Schwimmbad, Digga. Dein Hals gerade Perfekt, Digga. Oh. Perfekt, Digga. Kennt ihr das? Ihr wollt eure Nase mal mit so einem Seil machen gegen Pollenallergie? Sticht einfach eure Nase ab. Kennt ihr nicht? Tja, ich schon. Äh, Lilly! Bitte, ich brauche Hilfe. Sofort. Ich habe einen Corona-Schnelltest gemacht. Komm her. Ja, das, das ist doch nicht dein Ernst! So meine Freunde, ähm, heute ist Sonntag. Oh, ich hasse das Wetter, es, es ist so hell draußen, es ist eigentlich voll das Wetter, aber nicht für mich, Digga. Ähm, heute ist Sonntag, das heißt ich hatte meine Post am Dienstag und das heißt, es sind jetzt fünf Tage her. Ähm, meine Wacke an sich weg auch ein bisschen angeschwollen, so, aber diese blauen Flecken, oh ich krieg, ich krieg die lang nicht mehr weg, ja, ich krieg die Safe Call lang nicht mehr weg, das ist so nervig die. ja. egal, muss ähm, das Bettwäsche ähm, wegmachen ja, ich war, war, war gerade ähm, in einem Restaurant draußen im Windgarten endlich auch mal nach drei Jahren gefühlt so Freunde äh, ja ich muss Schäden ziehen ähm, so ähm, und so, ich hab's keine Ahnung, natürlich wieder hinfahren Bin ich jetzt auch so sehen äh, Ganz ganze Stunde in einem fremden Stadtteil, wo wir gucken, Das ja. heißt, Ich gehe jetzt mal kurz zur Bäckerei, um was Leckeres. Oh ja, kann ich machen. Wir werden heute Fäden gezogen. Ich keine Ahnung, wie die es machen. Ich weiß, ob ich da irgendwas dafür bekomme. Ob es wehtut. weh tut. Ich habe absolut keine Ahnung. Äh. Ah, und äh. Somit ist es jetzt eine Woche nach 8 okay. und und meine Okay, ähm, Essen war super, ich habe jetzt meine das hier mal alles, äh ach komm, das geht nicht, muss Mal das im Grunde jetzt hätte ich nicht gegessen. Und jetzt, äh, Fäden aus. let's go. So, ich bin jetzt fertig. Also das Fädenchen war ganz ganz komisch. Das hat sich das hat so, angefühlt wie eine Mischung muss Ziehen abschneiden. Meine Fäden sind das weg. Aber trotzdem tut es weh als, als weh.